Hallo meine Bugge-Freunde und Buggenenten, willkommen zu einer neuen Folge von Pflanzen gegen Zombies. Heute sind wir wieder in der zweiten Ebene geblieben, bin, oder wie auch immer ich das nennen soll. Ich würde sagen, wir machen das so rum, oder? Nee, wait, uh, was können wir denn wegnehmen? Ich würde sagen, wir nehmen den einfach komplett weg und machen das so. Warte, wenn wir aber sortiert haben, so und so. Hinten, du mich auch mal zeigen. Der lässt mich, ein, das ist nämlich gut für den. Also, immer wieder was sparen, was ist ziemlich wichtig. so aber Warum brauche war ich immer da? Es war doch so viel logischer, ich ihn dahin mache. Und warum klicke ich immer raus? Es wird niemals vorgegeben, wo ich nicht rausklicke, glaube ich, oder? Oh Gott. So, machen wir den da mal hin. Total unsymmetrisch, aber egal. So, mach einfach irgendwo passt schon. Da kommt er. Da kommt ein kleiner Zombie-Zombie, der wird gleich von mir hier richtig besiegt. Dum, dum, dum, dum, dum. Du mit deinen Brains ich kriegst keine Brains von mir. Nicht heute und nicht irgendwann, niemals. Oh, da stirbt er, da stirbt er. Da, da kommt noch einer. Ich habe nicht genug, komm jetzt jetzt Okay. Äh, Wollte ich irgendwas sagen? Nö, oder? weil ich habe gerade die Folge die Welt, äh, nach der letzten aufgenommen. Also diese hier. Nämlich direkt nach der letzten auf. Deshalb. Äh, ich, ich weiß nicht. Kommt mir so ein bisschen komisch vor. Aber egal. So. Jetzt, zack. Der soll doch eigentlich noch nicht kommen, der Football-Typi. Noch nicht. Okay, die habe ich schon mal fertig. Die Nuss, die kann ich mal da hinsetzen, denke ich. Zack, zack, zack. Blum, blum, blum. Hier ein bisschen Money farmen. Money, Money. Gib mir wenig Money, yay. Yeah. Ich kann immer sterben. Hör auf zu essen! Meine Walnuss! Nein! Oh, ich mache da hin. Und hier werde ich dann einfach die Eis-Typen da Denke ich. Und äh, hier lasse ich die einfach so. K. Weiß nicht. Ja, Jetzt kommt hier natürlich keiner. War ja klar. Ah oh ja mal wieder klar, dass das passieren Nein, weil dich, weil dich, weil dich, weil dich, dich, dich! Wo du frisst! Okay, gut, gut, gut, gut, gut, gut. Oh, war das klug. Oh, das war dumm, oder? Oder, oder? Obwohl er hat noch einen Arm. Yay. Und der ist auch tot. Oh nein, ich brauche einen Hypnopilz. Hypnopilz. Hipno-Pilz. Jetzt, da. Jetzt frisst du den nämlich. Und dann greift der andere Zombies, an der jetzt zu wegkommen. Aber dann, da gerade keiner kommt, ist es dumm gelaufen. Aber der ist richtig stark, weil der, der rennt 24-7, auch wenn er keine Rüstung an hat. Rüstung, genau. nee sein Football-Outfit an hat. Der rennt trotzdem 24-7 und das ist einfach zu viel okay für mich. Oh, die wachsen ja alle. Nice. Also, dann machen wir doch nochmal einen hin. Okay. Eine Walnuss wäre ganz gut. Please! Okay. Und jetzt so langsam können wir mal die wieder rein tun. Hier in der Reihe denke ich ja. Zack, zack. Gib Dann machen wir hier nochmal hin. So. Nein, dann frisst er frisst. Und da frisst auch noch einer. Nein, äh, gib Okay. Wie ist das Geld wichtig? Weil ich weiß nicht genau, wie viel man bekommt. Ich habe mittlerweile schon 1000, denke ich gerade. Das ist das Hammer-Mini-Spiel, aber auch wirklich viel gegeben. Also das letzte Level von der letzten Folge. War aber auch krass. Ja, wir das so okay ich hätte vielleicht mit denen weiter hinten gehen sollen das war vielleicht nur von mir aber ist ja jetzt auch egal so es ist die letzte Welle hypnopilz bereit falls ich ihn brauche da brauche ich ihn auch schon okay dann setzen wir mal hin Wer frisst zuerst? Er. Ja, oh nice, Jetzt kämpft er auf meiner Seite. Er könnt alle Leute. Ah, oh, da war mein Zombie oben. Cool. Und das war es auch schon wieder. Wie gesagt, keine Chance gegen mich. So, ich mache jetzt hier nochmal eine, damit ich noch ein bisschen Geld bekomme. Ich bin so, so geldsüchtig, Alter. So, okay. 1030 und wir bekommen eine Sniper. Ich glaube, das war nicht Sniper, oder? War das nicht Sniper? noch? Das war nicht Sniper, oder? Angsthasenpilz. Distanzschütze, also Sniper, der sich versteckt, wenn sich Feinde nähern. Genau, Der, den sollte man ganz hinten platzieren, weil sonst, wenn die Leute zu wenn, wenn nahe kommen, dann versteckt er sich wieder und dann ist er nutzlos. Ja, okay. Kein Springer, okay. Mhm. Nehmen wir mal hier die alle. Nuss, und das war's. oder <lacht> wohl, dann kann ich die ganz hinten, dann ähm, kommt die, dann nehme ich die, dann der, dann der, dann kann ich ja ganz vorne und dann, ja, passt doch, machen wir das. Machen wir das. Das ist das siebte Level, ne? Oder? Oder? Oder? Oder? Oder? Oder? Oder? Das ist das, ich seh's nicht. Ja, es ist das siebte Level. Oh, wie viele Grabscheine hier ich gerade? Und der ist voll billig. Aber ich werde den noch nicht platzieren. Erst wenn ich hier erstmal die Reihe, erstmal wenn ich da die Reihe fertig habe. Ja. Dann werde ich mich hier die hinsetzen. Die lasse ich dann so. Das bleibt dann alles so, wie es hier ist. Und dann wird sich dann nichts dran rütteln. Lol. Ja, komm, gib her. Ja, ich hat schon Hunger. Ich brauche hier Sonnenenergie. Ich werde ja noch nicht platzieren, denke ich, oder? Ich weiß nicht wie stark die sind. Ich möchte halt erstmal die Reihe fertig bekommen. Ich mache hier mal nochmal einen hin. Ich habe eh. das das, das, das Sonnenenergie-Money. Null von Null. Das hat jeder. Denke ich. Hoffentlich. Nicht, dass man null Sonnenenergie nicht leisten kann. Das, das wäre ja noch was. Oh nein. Ups, hab das. Okay, ich, ich habe auch so das Spiegel angehalten. Sorry. Alles gut? Alles gut. Okay, alles gut. Okay, noch drei Der will aber auch nicht aufgeben, oder? Oh, er geht doch Stirbt alle untereinander So, jetzt setze ich dir mal hin hier ich Weiß gar nicht, wie stark der ist Aber schwach wird er auf jeden Fall nicht sein Ach, der ist genauso stark wie der, oder? Nee, ist er nicht Kann er gar nicht sein Der muss ja stärker sein das also Aber also wenn er jetzt zu so nahe kommt, dann, dann verkriecht er sich Hat er Angst Der kleine Schisser. 300 PS wir dann aber eine Walnuss hin? Können wir jemanden. Komm, komm, komm, komm, komm, komm, komm, komm, komm, noch komm, komm, komm, komm, komm, komm, komm, komm, komm, komm, komm, komm, ich komm, komm, komm, komm, komm, komm, komm, komm, komm, komm, komm, komm, komm, komm, komm, komm, komm, komm, komm, komm, komm, komm, komm, komm, komm, komm, komm, komm, komm, Okay. Unsere Sniper sind gleich alle voll fertig. Angst hast also du, Sniper, Alter. Ich will so einen Typen wieder haben. Gib mir so eine Energie. Yay. Da mach ich einen hin. Weil er gerade ein Kämpfer. Äh, ein Zombie ist. Kämpfer, genau. Zombie ist ein Kämpfer. Smash Bros. Kämpfer. Kämpfer. Der Zombie aus VODSG Zombies. Bester äh, Smash Bros. Charakter. Nehme ich immer als mein Main. Okay, aber Spaß beiseite. Äh. Hier wirklich viel Energie, ja Sonnenenergie. Hey, ich kann die wieder leisten. oder Oh, der Nasch da wieder. Noch auf zu Naschen, Mann. Das nervt mich voll. So, jetzt komme ich die wieder. So geht her. Dann mache ich dann nochmal mal hin Zack, Zack. Zack, Zack. zack. Oh, Mann, Yay. Hypnopilz können wir uns auch leisten, das ist gut. sehr sehr also nützlich. Können wir uns auch den leisten? Kön können wir uns den noch leisten? Geht doch, so, okay. Dennoch muss noch, komm. Wachse, mein Kleiner, wachse! Yeah, er ist gewachsen! Zack, okay, wir sind fertig. Nee, da unten können wir noch einer. Mach da noch schnell einen hin, bevor da welche spawnen. Schnell, frisch schnell auf, bevor da welche spawnen! Okay, gut, gut, gut, gut. Achso, in der ersten Werde kommen hier keine, nur in der zweiten. Okay, okay, okay. Ja, die haben keine Chance, können gar nichts. Easy. Zack. <lacht> Aber ich habe das Gefühl, dass die Runden viel zu schnell, vorbei. also manche Runden gehen viel zu schnell, und manche, die dauern viel zu lange. Irgendwie habe ich das für eine Folge zumindest. Oh, geil, Goldwinze. Oh mein Gott. Ich hab irgendwie Gold mit das Random generiert, wie bringt. Hab ich jetzt nicht so das Gefühl. Mann, ich wollte doch nur hier hinklicken, Mann. Ich hasse das. das. Tut mir leid. So, den Beidung, Beidung, Beidung, wir den noch weg. Baldung, Baldung, Baldung, der will schnaschen. Okay. Oh, geil, Mann, Mann. Gleich haben wir wahrscheinlich noch gar, gar, gar keine Gräber mehr. Dann können wir ja überall Hypnopilze vorne dran setzen. Das wäre ja nice. Können <lacht> wir vielleicht sogar echt. Das wäre ja lustig. Überall so Hypopilze. Easy, Alter. Ich sag's euch easy. <lacht> Dann machen wir da einen hin, weil er gerade vorne kommt. Yay. Was will der denn? Geht der. Opa. Alter. Okay. okay. Dann haben wir jetzt keine Gräber mehr und Money bekommen. Dann können wir jetzt überhaupt eine Pizza aufstellen. Na gut, das lädt jetzt auf. Oh, jetzt. Ja, okay. Aber trotzdem. Setz <lacht> mir da mal einen hin, warum nicht? <lacht> Was mache ich hier? Ich schwöre so nicht. Wie, okay. Äh, okay. Äh, warte. Wie machen wir das? Nein, dann auf. zu aufzufressen, Mann! Was ist mit dir denn los? Töte ihn! er ist zumindest noch gestorben. Nein, er ich ja da schon. Das ist traurig, ich ist so traurig. Könnt ihr es wagen, ihn so traurig zu machen, ey? Was ist mit euch denn falsch? Ge geht doch gar nicht. Ey. Das geht gar nicht. Ich könnte vielleicht eine Nuss rein tun, oder? So. Ja. <lacht> Warum nicht? Machen wir das. Okay. Und da soll er jetzt sterben. Da sollte er jetzt sterben, dachte ich. Okay sorry das war mein fuß ja das war wirklich mein fuß ich war das ging das, das, das heute so ah, nein Oh, nicht so einer hier so jetzt geht's stress mein freund du frisst das und dann gehst du weg haust ab dein freund sagt den dass mike beim cool ist und was ihr ihn holen lassen soll genauso macht das super bester freund doch. Dann machen wir ja hier noch mal so einen hin und da nochmal einen hin und da nochmal einen hin und hier nochmal einen hin und dann nochmal einen hin. Oh, ja und wieder nicht. Hier nochmal einen hin. Perfekt. Okay, und wir kriegen dafür. Also ich mache mal das ganze Feld voll. Oder ich klicke raus, das können wir natürlich auch machen. Oder ich öffne Origin, das können wir natürlich auch machen. Ja, ich spiele das momentan auf Origin. Nicht momentan sondern die ganze Zeit das Display lang und so. Ja, egal, das reicht mir. Das reicht jetzt doch. So. Was haben wir denn hier? Es sieht aus wie eine Eispflanze. Oh Gott, das hat ja ein Gesicht. dieses grimmige Gesicht. <lacht> Nö, nee, Eispilz. Jetzt vorüber vorübergehend alle Zombies auf dem Bildschirm starren Ja, bei, bei, bei dem Gesicht wäre ich auch erstarrt. <lacht> Und da. Oh, lol. Disco-Zombie ist ein Tanz-Zombie, Alter. Noch nicht entdeckt. Okay. Nein, stopp, nein! Ja, komm, ich zeig dir allen Anzeigen. Okay, nee, äh. Hui! Nehmen wir mal alle hier. Zack, zack, zack, zack, zack. Oder passt das? Äh, ich weiß es gerade nicht. Soll ich es zu so probieren? Yolo, Mama. Jolo. Wer sagt das eigentlich noch? Niemand, oder? Nur ich. Super! noch genug Zeit für die Welle. Ich glaube, für die nächste, Jahr schauen wir es aber nicht mehr. Leider. Dum, dum, dum, dum, dum, dum. So. Hier nee, kommt eben nicht. Ihr sterben. Okay, wie mache ich das? Hier setzt die denn hin? Dann werde ich da wahrscheinlich... oder? Soll ich die ersetzen? ich weiß es nicht. lieber nicht, oder? Obwohl... Ja, jetzt ist hier die Sniper hin. Könnte ich die doch eigentlich auch hier hinsetzen oder nicht? Oder nie die? Oder? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Was ich jetzt machen soll. platz ich die schon mal hin denke ich ja machen wir das Ich muss gerade selber überlegen wo ich eigentlich hinsetze ich weiß, was das noch nicht gemerkt hat so. und dann machen wir da hin ja super jetzt kommt der ey gib mir her. so habe ich nicht genug für den aber jetzt habe ich den und dann habe ich hier wieder alles voll yay und dann kann ich mir den wiederholen yay und dann haben wir hier nochmal welche und dann verschickt er sich glaube ich jetzt oder wenn er zu nah kommt, dann... Ah, oh, okay, war doch noch nicht nah genug. Okay, das ist ja gut. So, dann würde ich... Ah, was denn mache ich jetzt? Ich habe ja natürlich keine Walnuss zum Schützen. Wie mache ich das denn jetzt? Ah, da ist einfach mehrere von denen hin, oder? Zwei rein, oder? Ich weiß es nicht. Das ist bestimmt dumm, was ich immer habe. Aber ich versuche trotzdem irgendwas. So. Nicht hier fressen, hallo? Noch gut, oder? oh nein, oh nein, oh nein, <lacht> What the fuck? was haben die denn da für Schuhe? Das ist wie so ein Minecraft-Block, alter. Der ist <lacht> die Michael Jackson oder was? Yeah. Oh. Nee, nee, nee, nee. Die oh, oh. Ja, die machen wir da. Ja, Kopflos kannst du wohl nicht mehr tanzen. Was ha. keine Chance hier gegen mich? Okay. <lacht> haben wir das auch unter uns? Machen wir den noch da kalt. Alter, lass mal lass meinen Grab in Ruhe. Alter, das ist mein Grab, ja, da liege ich nämlich. Da liegen all meine Hoffnungen und Träume. Gib ja, so, okay. Dann machen wir noch so. Okay, dann passt ja. Dann können wir hier noch mal so hinsetzen. Oh, da können wir die noch mal ersetzen zu solchen. Da haben wir zwei von denen. Ich weiß nicht, ob das was bringt, aber ich mach's einfach mal. Why not? Why not? Und jetzt kommt die letzte Welle Und ich... Oh nein, oh nein Frostpilz Alle eingefroren Hier nochmal ein Hypnopilz Ich kann es dir mal zeigen, wenn ich zu nahe komme damit er sich verstecken, kann man gleich sehen, danke ich. Oder auch nicht, ich bin zu stark. Yay, wir kriegen jetzt money! Oh shit, oh nein, da kommt auch noch einer, aber der wird jetzt fressen. Oder? Wird er? Wird er? Ne, wird er nicht. Okay, er stirbt schon. Okay, dann meinst du wir da nochmal einen nehmen. Und dann ein am Ende. Komm, ich muss schön symmetrisch, das muss alles schön aussehen. Yay! Und wir kriegen einen! Einen Schattenpilz, was immer das ist, keine Ahnung. Unheilspilz, was ist das denn einer? Zerstört einen großen Bereich und lässt einen Krater. Wait, ist das nicht so wie die Kirche? Ist das nicht so wie die Kirche? Ich weiß es gar nicht, ich check's nicht. Äh, ja, ähm, damit war's es dann mal wieder mit dieser, mit dieser Folge. Ich hoffe, euch ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. In der nächsten Folge werden wir wahrscheinlich oder hoffentlich endlich in die dritte Ebene, Welt, was auch immer, wie es nennen wollt, kommen. Ähm, wir haben jetzt schon zwei von fünf freien. Ne, eins, zwei, drei, vier, doch. Zwei von fünf freien vollständig. Das ist doch schön. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay. Dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge von Pflanzen Zombies wieder. Vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns das nächste Mal wieder. Haut rein und ciao, Leute.